dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hoch Publikum, der Gleichsatzkanal hat weder Kosten noch Mühen gescheut Ihnen die Zehnte Folge, ich korrigiere mich, den zehnten Teil der munteren Skepsis-Trilogie zu präsentieren. Geboten wird ein August Messer und seine Grundfragen der Philosophie der Gegenwart in der laufenden Nummer 004 aus den Band studien band nummer 20 und wir hören wenn ich sehe wie alle welt im praktischen leben wie in der wissenschaft tatsächlich dasselbe vertrauen, auf die Wahrnehmung hegt, so kann ich nur eine wunderliche Verirrung eines lebens- und wirklichkeitsfremden Grübelns darin sehen, dass man sich von diesem festen Ausgangspunkt aller erkenntnistheoretischen Besinnungen hinweglocken lässt durch jene Lieblingsargumentation des Idealismus. Je gewaltiger die Wirklichkeit uns packt und durch die Größe und Furchtbarkeit der Ereignisse, die sich in ihr abspielen, im Innersten erschüttert, umso mehr muss es als ein Skandal der Vernunft bezeichnet werden dass gescheite Menschen ernsthaft daran zweifeln, ob eine vom Menschen unabhängige reale Welt existiert oder dass sie eine solche geradezu leugnen, ja als Denkunmöglich bezeichnen. Tja, dann wollen wir mal sehen, was äh an diesem Postulat dran ist. Ähm, hier handelt es sich ähm, ohne Zweifel um einen Vertreter der Anklage. Das heißt, ein verurteilt äh, wird die Skepsis in ihrer Eigenschaft als Verunsicherung. Gepriesen wird das Vertrauen auf die Wahrnehmung, was äh, erwiesenermaßen eine sehr naive Auffassung ist, die Auffassung von Kindern, die es nicht besser wissen. Den Zweiflern an der wahrnehmbaren Realität wird eine wunderliche Verirrung nachgesagt, ein lebens- und wirklichkeitsfremdes Grübeln, dass man sich von diesem festen Ausgangspunkt aller erkenntnistheoretischen Besinnung hinweglocken lässt. Ein fester Ausgangspunkt aller erkenntnistheoretischen Besinnungen, kann ich mit Sicherheit sagen, ist die Wahrnehmung, die Empfindung, überhaupt die Erfahrung mit Sicherheit nicht. und was das die eine Lieblingsargumentation des Idealismus angeht, das will ich jetzt dahingestellt sein lassen. Ich hätte jetzt im Moment keine parat, äh, die ich hier anführen könnte. Fest steht jedenfalls, dass es sich bei Empfindung und äh, Denken um heterogene Elemente handelt, die inkommensurabel von einem logischen Standpunkt aus sind und äh, Problem, erkenntnistheoretische Problem, besteht darin, das eine in das andere auf logische Weise überzuführen oder zur Übereinstimmung zu bringen und das ist sich nicht möglich. Außer eben durch die Erschleichung und bloße Behauptung aller möglichen Rationalitätsapostel und dergleichen. Ist aber nichts dran. Da äh, wird nur mit äh, einfachen Gemütern gerechnet, die an alles mögliche glauben, was man ihnen zuvorsetzt. Aber sobald einmal ein reflektierteres Denken äh, das nicht nur an der Oberfläche herumkreucht und fleucht, da in Ansatz gebracht wird, ist es sofort vorbei mit diesem blöden Gefasel. Äh. Messer argumentiert hier aus dem Standpunkt der Macht, aus einem Standpunkt des Beibehaltens der herrschenden Verhältnisse ohne Zweifel und bezeichnet es, das ist die größte Frechheit als einen Skandal der Vernunft, wenn man an der Wahrheit oder, oder der Erkenntniskraft einer der der objektiven Erkenntniskraft einer einer Empfindung zweifelt und des 1915 so sieht sie aus die Lobrednerei zugunsten des der herrschenden Systeme die Menschen zweifeln ernsthaft, ob eine vom Menschen unabhängige, äh, reali, äh, reale Welt existiert. Das ist nicht der Punkt äh, dieser, dieser Zweifel. Es geht nicht um einen Zweifel an einem irgendetwas, das äh, unabhängig vom, äh, vom Menschen existiert. Der Punkt ist der, dass es sich dabei um ein Irgendetwas handelt, das nicht, keiner Erkenntnis zugänglich ist und deswegen auch die Bezeichnung reale Welt äh, eine nicht gerechtfertigte ist. Das, das ist in, ob Was da real ist, das äh, ist ungeklärt oder was da existiert. Es ist nur äh, möglich, äh, im Sinne eines Zwecks oder eines Interesses äh, dieses äh, irrationale Etwas, den, den Rohstoff, wenn man so will, äh, sinnvollerweise in irgendetwas zu verwandeln. Und in praktischer Hinsicht ist da auch dagegen nichts einzuwenden. Bloß darf eben dieser praktische Nutzengedanken der Zweck an dem Ganzen nicht mit irgendeiner objektiv-gültigen Wahrheit verwechselt werden. Guter Herr, Messer. Messer, Messer, Messer. So schaut es nämlich aus. Also ich hoffe, ich habe zur Erklärung dieser, dieses Blödsinns, dieser, dieser Irrtümlichkeit dieses Missverständnisses, wenn man so, ein so will, beigetragen auf alle Fälle hat der gute Mann nicht den geringsten Grund hier irgendwie polemisch daherzukommen, um so seine eigene Dummheit zu maskieren. So und um mich nicht weiter zu echauffieren, handeln wer ich sie, du er sie es, den nächsten Punkt ab. Nach einem Schluck aus der Kanne. Skeptizismus führt zu Nihilismus. Das ist dann der Fall, wenn man da eben äh, keinen Bahnhof mehr kennt, wie es so schön heißt. Und... Äh, nur noch äh, ins Negative abdriftet, womöglich auch mit gutem Grund. Aber ich denke mal, da werden wir später noch drauf kommen. Pascal hat so irgend so etwas äh, geschrieben, dass es nicht sicher ist, dass alles unsicher ist oder so also ähnlich. Der Recht verstandene Skeptizismus auch nur einigermaßen radikal weitergetrieben, aber eben auf einer Verstandesebene, führt zur Aufhebung desselben oder sich selbst erhebt sich auf. Weil es allein die Beschäftigung damit äh, ist das gerade Gegenteil eines Skeptizismus, weil es geht ja nicht darum, die, die, die, was äh, ich oder jemand im Auge hat, ist ja nicht die Vernichtung per se oder schlechthin vernichtung und der vernichtung willen es geht ja nur um die, das ausräumen von unfug blödsinn gefasel der ausschlussmethode ausschlussverfahren alles was nichts taugt kommt weg da bleibt aber noch genügend übrig Und wenn das jemand nicht sehen will, dann hat es eben andere Gründe, da ist dann eben eine Therapie angesagt, da ist nur noch Psychologie am Werk, Gefühle und kein brauchbarer Verstand, behaupte ich jetzt mal, aber sei du nur mal in der Situation, wo es dich selber gepackt hat, dann wirst du anders reden. In so eine Situation kann ich nicht kommen. Aber genug geplaudert. Wir kommen zu Jean Marie guyon ein Paradiesvogel okay. im Land der verschiedensten Ansichten in der Moralphilosophie genauso zu Hause wie Die anderen Philosophie. Äh, äh, ja, hier haben wir seinen Bio Biografen, soweit ich mich erinnere. Hans der Pfeil über Jean-Marie Couillot. Die gefährlichste Art der Täuschung beruht darauf, beziehungsweise er zitiert in seinem Buch eben hier, und das ist das Zitat Die gefährlichste Art der Täuschung beruht darauf, als anerkannte Gewissheit hinzustellen, was doch keine ist und da, das war jetzt hier Kollege Messer Ein typischer Fall von als anerkannte Gewissheit hinzustellen, was doch keine ist Und das ist die gefährlichste Art der Täuschung, genau da sind mir dann eben die autoritären Arschlöcher, die das ohne Umschweife von sich behaupten, noch tausendmal lieber als die, wo du dich jahrelang unter Umständen ins Zeug legen musst, bis du da mal Klarheit drüber kriegst, was mit diesen Leuten überhaupt los ist. Deswegen sind diejenigen, die sich äh, nicht eindeutig äh, aus, sich ausmachen lassen, die sind schlimmer als diejenigen, äh, bei denen einfach äh, das äh, klipp und klar feststellt, um was es, äh, feststeht, um was es sich handelt. Die richten viel mehr Schaden ab. Das sind die, die weder Fisch noch Fleisch sind. Und die bevölkern äh, alle möglichen höheren Etagen der staatlichen wie auch gesellschaftlichen Institutionen. Da meinst du, die sind auf deiner Seite, aber das meinst du nur. Gut. Ein Wort vielleicht noch. Diese gefährlichste Art der Täuschung, die besteht auch darin, dass solche Leute unter Umständen sehr kritisch sind, in allen möglichen Bereichen. Aber diese Kritik, die dient nur dazu, dich zu täuschen. Dass es eben eine, eine, eine äh, Kritik ist, in ganz äh, einem abgegrenzten Bereich. Aber äh, das Wesentliche, was diese Menschen da ausmacht, das, damit halten sie hinterm Busch, das, das, das erzählen sie dir nicht, das binden sie dir nicht auf die Nase, da kommst du durch Zufall drauf, was es sich da eigentlich handelt. Und das ist die gefährlichste Art der Täuschung. Nochmal hier Action, sichtbar. Das sind diejenigen Typen, bei denen du nicht genau weißt, äh, was los ist, ob, äh, die, ob du ihnen jetzt trauen kannst oder nicht, und die auch nichts dazu beitragen, um da die Klarheit zu schaffen, die, die, die, äh, werden dann von, die haben dann das größte Publikum, die haben das Publikum von allen möglichen Seiten, weil sie eben äh, alle täuschen. denen laufen die Linken wie die Rechten hinterher. Aber jetzt zum nächsten Punkt. Der Skeptizismus ist eine Absage. Jetzt wird es mich mal wundern, ob ich, wie ich im Rennen bin. Ja, genauso wie letztes Mal. So etwas mehr als die Hälfte und habe mir gedacht, ich bin schon weiter. Egal, noch mal ein Schluck. Was ist denn das da? Ist das Audio so hoch eingestellt, so sensibel, so sensibel? Aber das wollen wir doch so sensibel. Echte Skepsis Man muss sich nicht gegen Zuversicht wenden sondern eher gegen den Pessimismus der Irrationalisten, die das Geschehen höheren Mächten oder dem Zweifel überlassen. Genau, das ist der Beifall von der falschen Seite, was ich in, im letzten Teil 9 schon, schon einmal angesprochen habe und äh, auch vorher schon einmal, aber das kann ich muss ich leider immer wieder äh, betonen, damit ich nicht in äh, so eben dieser Ecke lande hier, Pessimismus der Irrationalisten, die das Geschehen hören möchten, oder eben äh, die rechte Ecke mit äh, alle all den. Äh, Alternative Facts-Typen, das ist, wäre der Beifall von der falschen Seite, was jetzt meine Kritik an der, an der logischen Allgemeingültigkeit angeht, womit dann äh, eben auch die sogenannten Tatsachen äh, mit betroffen sind. Tut mir ja furchtbar leid, aber es geht nun mal nicht anders, kann meine Logik nicht vergewaltigen nur um irgendwelchen Idioten zu gefallen oder mich der breiten Masse anzubiedern, ist mir nur zuwider. Okay, also, äh, differenzieren der konstruktive Zweifel, der nicht, der kein Zweifel um des Zweifels Willen ist oder eben äh, als äh, Machtmethode benutzt wird, um den Gegner äh, zu lähmen, alle möglichen Zweifel anzusprechen und um ihn womöglich zu verunsichern, äh, der, dem Irrationalismus zum Sieg zu verhelfen, dass eben äh, alles irrational ist. Das wäre der gleiche Schwachsinn äh, wie irgendein anderer objektivistischer Schwachsinn. Und schon sind wir beim nächsten Punkt. Der Positivismus ist frei von Skeptizismus und Relativismus. Hier ist jetzt Positivismus äh, nicht nur in einem moralischen, äh, in einem äh, wissenschaftlichen Sinn gemeint. Beziehungsweise ich fass, fasse dieses äh, Statement jetzt eben einmal, äh, was die wissenschaftliche logische Seite angeht und dann was Positivismus im Sinne von äh, man muss alles positiv sehen im Sinne von Hoffnung und Optimismus äh, also äh, der ethische Punkt Positivismus in einem wissenschaftlichen Sinn äh, da fallen alle Naturwissenschaften drunter alles was äh, mit einem Gegebenen äh, rechnet, wo äh, eine positiv eine Realität äh, messbare, überprüfbare, beweisbare Realität äh, stattfindet, ausgegangen wird und äh, ist klar, dass dieser Standpunkt, weil er erschlichen ist, eben, äh, eben, eben, eben keinen Skeptizismus beinhaltet oder Relativismus, weil sonst wäre dieser Standpunkt nicht möglich. und dasselbe gilt für die moralische Argumentation, das ist klar, dass jemand nicht, also wenn, er, wenn es sich jetzt nicht um eine gespaltene Persönlichkeit handelt, nicht äh, positiv und negativ zugleich eingestellt werden eingestellt sein kann. Okay, der nächste Punkt ein etwas, glaube ich, nicht allzu langes Zitat des äh, bereits erwähnten Eugen Dreher. Im Mittelalter schlief der Skeptizismus äh, wie überhaupt jede wahre Philosophie, weil das von der christlichen Christen Religion übernommene Dogma von vornherein als unantastbare Wahrheit galt, welche zu beweisen der Philosophie der Dienerin der Religion die Aufgabe zufiel, womit selbstverständlich der Philosophie ihre treibende Kraft nach Wahrheit zu forschen entzogen wurde. Gut, wir halten fest, Philosophie als Dienerin der Religion findet immer noch statt, wo es eben um Absolutheiten, äh, logische Allgemeingültigkeiten geht, wo von einem Wesen, der Natur, des Menschen, der Politik und wie sie alle heißen, gesprochen wird, das ist alles Theologie, Einschränken muss ich diese Aussage hier noch äh, in Bezug auf den Nominalismus, weil da ist ein Skeptizismus äh, praktiziert worden. Entgegen den äh, christlichen Scholastikern, aber... Es ist hier auch wieder zu differenzieren. Es hat da auch äh, Scholastiker gegeben, die eben nicht den orthodoxen Standpunkt vertreten haben. Äh, Fakt ist jedenfalls, äh, also. Äh, Sie bemerken jetzt äh, hoffentlich, mit äh, welcher Suffisanz ich hier diese Redewendung zum Besten gebe. Ein, ähm, eine Anpassung an die Sprachgewohnheiten. Fakt ist jedenfalls, dass die äh, Religion bzw. die Kirche die kirchliche Dogmatik eine sehr große Rolle im Geistesleben der Menschheit bis in die jüngste Neuzeit gespielt hat. Und da äh, war sehr wenig äh, Raum äh, des Widerspruchs. Und äh, ich, ich weiß jetzt nicht, äh, wie lange das her ist. Es ist auf alle Fälle noch nicht allzu lange her, äh, dass das Unfehlbarkeitsdogma des Papstes in Frage gestellt wurde, überhaupt in Frage gestellt wurde. Ich glaube, der jüngste Papst, jetzt äh, Franziskus, der, der hat das sogar abgeschafft. Also ein Meilenstein in der Geschichte der Menschheit, ein längst überfälliger als eigentlich lächerlich. Aber die Kirche spielt immer noch eine große Rolle. Die Minister werden immer noch mit Gott, äh, sobald mir Gott helfe, eingeschworen. Bis auf die, äh, was war das, die Ger Gerhard-Schröder-Regierung, Brigitte Zypris, die... Justizministerin, soweit ich mich erinnern kann, hatte, äh, war ohne Gott ihren Eid, hatte ohne Gott ihren Eid abgelegt. Jetzt äh, habe ich es. Und damit äh, sind wir. Bei der nächsten Nummer. Die religiösen Vorstellungen waren auf einmal fragwürdig geworden. Ja, du glaubst es nicht. Eider hey, daus. Da äh, hier sollte ich vielleicht nochmal den nächsten Punkt mit äh, einflechten. 17. Jahrhundert, da forderte ein gewisser Pierre Bail das Recht auf Zweifel. Also scheint es, dass bis dahin die Menschheit im Dornirüsschen Schlaf schlummerte. Schlummerte, äh, wie heißt es bei Stuart Mill? Äh, deep Slumber of Decided Opinion. Also der, der tiefe Schlummer einer, einer festgemachten Meinung, Anschauung, entschiedenen Meinung. Oder eines Dogmas, eines Vorurteils im Grunde genommen der schlaf der vorurteile aber dann waren im 17 jahrhundert sage ich jetzt mal die religiösen vorstellungen auf einmal fragwürdig geworden die sind sicher auch schon früher fragwürdig gewesen bloß hat die leute die eben das alles in Frage gestellt haben, die hat niemand gefragt und die erscheinen auch nicht in den Geschichtsbüchern. Die hat es quasi überhaupt nie gegeben. Und wenn, wenn jemand mal zu viel Wirbel, zu viel Staub aufgewirbelt hat, dann war gleich die Inquisition. Bei der Stelle der Scheiterhaufen. Nun gut, es geht weiter mit der Religion. Es gab eine Zeit, da war es lebensgefährlich, an der offiziellen Religion zu zweifeln und tödlich jede Religion zu leugnen. Ah, bitte das zur Kenntnis zu nehmen. Äh, wie schaut es heute aus? Es äh, gibt auch noch, ähm, würde ich mal sagen, wo die, wie heißt dieses äh, islamisch-moslemische Gesetzbuch, die Scharia, die hat da auch noch ziemlich drakonische Strafen. ist sogar in manchen Ländern ähm, ist es die einzige Rechtsprechung gibt da gar keine bürgerliche Rechtsprechung also äh, ja bürgerliche Rechtsprechung mit der Religion ist nicht zu spaßen und äh, jetzt einmal noch ein größerer Bogen gespannt, ist es als ein Fortschritt zu betrachten. Es ist der Fortschritt, der hier das Recht auf Zweifel fordert. Und alles, was sich da Demokratie schimpft, oder überhaupt, wenn man den demokratischen Gedanken der Gleichberechtigung oder die moralische Forderung nach Freiheit eben als äh, Entwicklung und Fortschritt der Menschheit anzieht, gegenüber der dogmatischen, unbegründeten Willkür, mit der äh, es möglich ist, äh, mit Menschen zu machen, was immer einem gerade einfällt. Dann ist, ist die Grundvoraussetzung eines, solches Fortschritt, eines solchen Fortschritts eben die Fähigkeit, zu, mit gutem Grund zu argumentieren. Und äh, nicht nur das, äh, eine, eine solche Fähigkeit zu argumentieren, die kann zu allen möglichen Unfug missbraucht werden. Dazu kommt äh, eine, eine moralische Integrität äh, in Bezug auf die eigenen Prinzipien, das heißt eine Verbindlichkeit, in Bezug auf das, was man selbst für richtig und falsch hält. Punkt. Das wäre jetzt ein schöner Schlusspunkt, aber ich bin noch nicht so weit. Doch, ich bin so weit und die Uhr ist nicht aufgepoppt. Äh... Freunde der Butterblume, es geht nächstes Mal weiter, mit der Nummer 32, hier vermerkt, das wird gelöscht, damit es da keine Zweifel gibt, und die, der Teil 10 verabschiedet sich hiermit, in Form meiner Wenigkeit, ich spreche quasi repräsentativ für den zehnten Teil dieser munteren Kategorien-Trilogie. Wieso Trilogie? Keine Ahnung. Tschüss und äh, Peace und Out!